schönen guten Morgen. Ich hoffe es geht euch allen gut. Ich merke tatsächlich immer noch ein bisschen was von meiner Erkältung. Die ist jetzt zwar, ich glaube drei Wochen her, vielleicht ich glaube so dreieinhalb oder so, ähm, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass ich noch so ein bisschen Husten habe und irgendwie manchmal so kraftlos bin. Also das hat mich echt ganz schön ausgenockt, muss ich sagen. Und ich habe auch in der Zwischenzeit von einigen Freunden und Bekannten äh, gehört, dass es ihnen auch so ergangen ist und sie irgendwie auch ja, lange, lange Zeit damit zu kämpfen hatten. Also ich glaube, unsere Immunsysteme sind durch diese ganzen Maßnahmen wie Maske und so einfach nicht mehr wirklich darauf ausgelegt, ähm, so diesen Alltagsbakterien entgegenzutreten. Aber jetzt habe ich es so gut wie hinter mich gebracht. Ich lebe jetzt auch wieder ganz normal. Also ich merke das zwar noch manchmal so hustenmäßig, aber äh, ich kann wieder alles normal machen und das tue ich auch. Und ich habe aktuell noch Semesterferien, ähm, noch zwei, drei Wochen, zwei Wochen und ähm, ja, dachte mir, ich nehme euch heute einfach mal mit, was ich so mache. Es ist nämlich inzwischen so, dass ich in den Semesterferien, also ich bin es langsam leid, <lacht> ist zwar geil, ist es ist natürlich meckern auf hohem Niveau, aber ähm, ich habe mir glaube ich zu wenig Projekte oder so für diese Zeit vorgenommen und verbringe jetzt einfach sehr, sehr viel Zeit gerade mit Lesen. Und wenn das Wetter gut ist draußen, was ja super ist, aber langsam denke ich mir, ich würde gerne mal wieder produktiver werden. Ich arbeite ja noch zwei Tage die Woche, von daher, das, da habe ich dann schon ein bisschen was zu tun. Aber ja, ansonsten suche ich gerade händeringend nach Aufgaben. Und heute habe ich mir ein paar überlegt und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit. Ich wollte jetzt zuerst mal meine Sportschubladen aufräumen. Ich habe gerade auch noch hier im Bad ein bisschen aufgeräumt und dachte, es wäre mal wieder eine gute Gelegenheit, euch meine aktuelle Schminksammlung zu zeigen, denn die ist wirklich, ähm, wenn man sich das mal so früher angeguckt hat, irgendwie schubladenvoll, jetzt sehr, sehr minimiert und das gefällt mir super gut. Ich bin echt froh, dass ich inzwischen so viel aussortiert habe und äh, einfach nur, ja das brauche, was ich halt noch habe, beziehungsweise selbst da denke ich mir manchmal, hm, brauche ich das überhaupt alles? Ich zeige es euch mal kurz. Also wir haben hier unter dem Waschbecken so einen Schrank, der ist echt praktisch, weil der hat Schubladen und der hat hier unten auch eine ziemlich große Schublade, wo wir Handtücher und so Klopapier und solche Sachen drin haben, weil wir haben sonst keinen Platz so wirklich dafür. Und oben hat hier mein Freund sein Fach, hier sind Taschentücher drin und hier ist so mein Fach und eigentlich ist meine ganze Schminke hier in diesem Gerät. Also das ist alles, was da drin ist. Einen großen Teil nehmen die Pinsel ein, die ich öfter mal brauche. Also ich schminke mich tatsächlich inzwischen fast gar nicht mehr. Ich habe manchmal so Phasen, da habe ich da irgendwie wieder Bock drauf. Aber wenn ich mich den schminke, dann sind das eigentlich die Pinsel, die ich brauche. Ich zeige euch gleich, wo noch andere sind. Dann habe ich hier so ein paar Wimpernsachen, Puder, Bronzer. Hier ist so ein Konturpuder. Dann sind hier ähm, Found also, so Primer und Concealer. Hier habe ich so ein paar Eyeliner und ähm, Kajalstifte, obwohl ich die tatsächlich auch sehr, sehr selten nur brauche. Dann äh, Augenbrauen-Sachen und noch zwei Lidschatten. Die kennt ihr vielleicht noch von früheren Tagen. <lacht> ähm, genau, also das ist alles, was hier so drin ist. Dann habe ich hier unten in der Schublade noch eine Concealer-Palette. Und zwei Lidschattenpaletten und ein Highlighter-Puder. Und dann hier hinten in diesen Boxen habe ich hier noch ein paar Nagellacke. Also das was heißt ein paar Nagellacke? Das sind alle Nagellacke, die ich noch habe. Das ist ein Klarlack, ein schwarzer und sonst so Rottöne und ein grauer. Und hier unten sind dann noch so äh, andere Pinsel und sowas wie jetzt Nagel... Knipser, Nagelfeile und so äh, Hilfsmittel, irgendwie so Utensilien. Und das war's tatsächlich. Also das ist alles, was ich noch besitze, an Schminke. So, ich habe mich jetzt warm angezogen. Ich nehme noch einen Schal, es ist nämlich draußen nicht so schönes Wetter und mache mich auf den Weg ähm, auf, aufs Fahrrad und dann nach Friedrichshain. Da muss ich eine Hose zurückbringen und zum Modulor, ähm, weil ich habe mir nämlich ein cooles Projekt überlegt. Ich ich wollte mir so eine Kette selber machen und ich dachte mir, bei Modulog gibt es bestimmt so Perlen dafür, die ich dafür gebrauchen kann. Und ähm, ja, mal gucken. So, ich bin wieder zu Hause und wir kochen gerade. Und zwar gibt es heute ähm, aus diesem Kochbuch hier, Simply Sophia, kennen wahrscheinlich einige, ähm, die Bloggerin von euch, die asiatischen Erdnussnudeln. Die sind mit Reisnudeln und Erdnusssoße und halt Gemüse. Wir haben es ein bisschen abgewandelt. Eigentlich kommen Shiitake-Pilze und Paprika, Zucchini und halt so Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch rein. Wir haben ähm, Kräuterseitlinge genommen, weil wir die irgendwie leckerer finden. Und das brät gerade an. Da kochen die Nudeln. Und hier ist die Soße. Das besteht jetzt aus Erdnussmus und Sojasauce und Sesamöl und ein bisschen Gewürzen. Und dann gibt es noch Kokosmilch dazu. Also äh, das äh, haben wir schon ein paar Mal gemacht und ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. So, das ist es. Der ganze Bock war voll und es äh, ja, wird toll. So und das sind die Perlen, die ich jetzt gekauft habe. Die gab es übrigens doch nicht im Modulor, sondern in so einem Perlenladen auf der Dresdner Straße, falls ihr auch aus Berlin kommt und auf der Suche seid. Ähm, also so eine bunte Mischung, ein paar Verschlüsse, das Band und ich fange jetzt einfach mal an und gucke mal, wie es dann so wird. Ich habe jetzt die letzten zwei Stunden, glaube ich ungefähr, äh, mich mit den Ketten beschäftigt und guck mal, was rausgekommen ist. Also das ist eine, die habe ich direkt fertig gemacht, auch mit Verschluss und so. Also ich habe den jetzt einfach angeklebt und ein bisschen mit Klarlack fixiert. Die sieht so aus, finde ich irgendwie nice. Die, also ich mag es auch, dass die ein bisschen enger ist. Schön bunt und fröhlich und dann habe ich noch diese hier gemacht also das ist eine kette die ist auch noch nicht ähm, ganz fertig ich habe auf der einen seite den verschluss schon dran aber ich bin mir mit der länge noch nicht ganz sicher deswegen ist die hier gerade noch offen dann hier eine etwas ähm, weniger bunte bisschen schicker ich dachte mir vielleicht könnte ich die meiner mutter oder so schenken <lacht> und dann sind hier noch zwei armbänder das ist auf jeden Fall eine gute Beschäftigung, die irgendwie entspannt. Ich habe dabei ein bisschen Netflix geguckt und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Und es ist auch was Geschwissenes bei rausgekommen. Und irgendwie ist es halt voll einfach und man kann sich ja auch mal andere Perlen dann kaufen, wenn man diese hier nicht mehr mag oder einfach neue möchte. Und das ist keine schlechte Idee, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben oder für einen Bastelnachmittag oder so, worauf auch immer ihr Bock habt. Aber auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Good morning! Es ist inzwischen Dienstag. Ich habe gestern Abend dann irgendwie doch total vergessen, nochmal weiterzufilmen. Ähm, aber ich wollte euch noch einen Yoga-Kanal zeigen. Ich habe nämlich gestern Abend noch Yoga gemacht und ähm, bin vor ein paar Wochen auf einen neuen YouTube-Kanal gestoßen. Und ich finde die Videos einfach super. Äh, die sind einfach sehr, sehr hochwertig und ähm, ja, für mich ist das irgendwie ein guter Rhythmus, ein gutes Tempo. Ich hatte euch ja letztes Mal auch schon eingezeigt oder irgendwann letztens und dies hier ist jetzt eine auf Deutsch. Also falls ihr das lieber auf Deutsch machen wollt, dann probiert das mal aus. Und zwar ist der von Mascha Trietsch. Das sind halt super, super coole Videos. Auch total hochwertig. Ich wundere mich total, dass sie ähm, ja nicht so die Klickzahlen hat, wie das andere YouTuber und YouTuberinnen haben. Ähm, also die sind wirklich super, auch mal länger zwischendurch, ähm, also falls ihr Interesse habt an einem neuen YouTube-Kanal den mal auszuprobieren und ihr kennt den noch nicht, dann macht das auf jeden Fall, ihr werdet hier nicht ähm, ja, enttäuscht sein und sie macht halt auch so viele so Anfängersachen hier zum Beispiel Sonnengruß für Anfänger, Kopfstand lernen für Anfänger, ne? also das ist ähm, echt cool. Und ansonsten habe ich gestern Abend noch mit zwei Freundinnen telefoniert, das war auch mal wieder sehr schön, irgendwie ähm, ja, schafft man das zu selten und eigentlich wollten sie mich besuchen jetzt, als ich dann krank war und da musste ich das leider absagen. Ähm, von daher hat mich das sehr gefreut, mal wieder. Ja und jetzt ist Dienstag, Viertel nach 8, um 8 Uhr wollte ein Handwerker kommen, wie das immer so ist muss gleich arbeiten und ähm, deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, dass euch dieser kurze Vlog Spaß gemacht hat und ähm, gefallen hat und würde mich sehr über ein Feedback freuen, über einen Daumen hoch, einen Kommentar. Ja, macht's gut, passt auf euch auf, genießt die ersten Herbstwochen, so gut man es halt genießen kann. Und oh, ich muss noch meine Kette umtun. Die habe ich jetzt gestern fertig gemacht und die finde ich echt nice. Passt auch gut zu meinem gebartigten Pulli, die ist echt... Mir gefällt sie. Okay, have a nice day und see you soon. Bye bye.